heute der Frage, wieso bestimmt Merit unsere Preise? Bevor ich darauf eingehe, ich glaube, ich muss daran denken, nah dran zu bleiben. Kurze Frage an euch, wer ist der Meinung, dass 400 Euro pro Megawattstunde ein angemessener Preis sind? Während ihr noch überlegt, ordne ich das für euch ein. Für 400 Euro kann man in Berlin einen Monat in einem WG-Zimmer wohnen, Randlage, aber man findet was. Eine Megawattstunde reicht ungefähr für acht Minuten mit dem ICE. Und jetzt bitte alle sich melden, die der Meinung sind, dass es angemessen das ist. Fair. Ich war davon ausgegangen, zu sagen, nicht so viele hier, aber ich sage mal, keiner hier. Okay, ich fürchte, das könnt ihr nicht lesen, aber die vorne können das lesen. Wir sehen hier, es gibt durchaus Leute, die sind der Meinung, sogar noch mehr ist angemessen. Die hätten sich über noch 400 Euro wirklich gefreut. Denn was sehen wir? Das sind die Ergebnisse der Spotmarktpreise für den 30. September. 400 Euro wären angenehm. Wir sehen da Preise über 500. Fast bei 600 Euro eine Megawattstunde. Wieso das immer noch der billigste Strom ist, den wir da finden konnten, das erkläre ich euch jetzt. Aber erstmal darüber, wie handelt man überhaupt mit Strom? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man kauft ihn direkt bei der Kraftwerksbetreiberin des eigenen Vertrauens, das sieht dann so aus. Schönes Gespräch, man handelt aus, was brauche ich, wann brauche ich das, was zahle ich und wird beliefert. Ganz schön intransparent. Alle, die es anders machen wollen, gehen an die Börse. Standardisierte Produkte, wir kaufen, das wird von dem dritten, ausgelöste Preis, alles gut. Abhängig davon, wie hektisch wir den Strom brauchen, müssen wir entweder heute Intraday kaufen, dann ist es das Konzept eBay sofort kaufen. Es gibt so ein offenes Orderbuch, da stehen alle Angebote drin und was mir gefällt, kaufe ich. Gekauft, bekommen und wenn danach was besseres kommt, geärgert, sehr stressig. Also lieber schon am Vortag kaufen, day ahead an der Börse, das ist jetzt nicht so eBay mit kaufen, sondern eher so eine stille Auktion. Es gibt wieder ein Orderbuch, alle schreiben ihre Gebote rein und das wird aufgelöst. Der Algorithmus findet dann das perfekte Marktgleichgewicht für alle diese abgedeckten Märkte. Das waren die 500er, die ihr da eben gesehen habt. Ich glaube, das Lachen bezog sich nicht auf den Preis, aber es passt. Das ist der billigste Strom, das perfekte Gleichgewicht. Wenn ich von einem perfekten Gleichgewicht rede, brauchen wir auch einen perfekten Markt. Deshalb muss ich euch für fünf Minuten in die erste Vorlesung VWL-Grundlagen entführen, der vollkommene Markt. Es gibt eine ganze Reihe von Kriterien, damit ein Markt als vollkommen betrachtet wird. Vier davon möchte ich heute aufgreifen. Das erste ist homogene Güter. Also alles, was gehandelt wird, ist gleich. Komplett. In der Realität ist das schwierig. Die gleiche oder dieselbe Ente, wer weiß es. Beim Strom klappt es. Dank der anwesenden Netzbetreiber ist das, was ich aus dem Netz kriege, hat immer dieselbe Qualität, egal von wem ich das gekauft habe. Danke. Das zweite ist, wenn wir hier die Homogenität haben, dass wir keine Präferenzen haben. Niemandem, der auf diesem Markt handeln darf, ist es wichtig, von wem er kauft. Auch das ist in der Realität für fast alle anderen Güter ein bisschen schwierig. Ich habe ja schon eine Vorliebe, von wem ich kaufe. Hier nicht, das klappt, weil es sind keine Menschen beteiligt. Das läuft ja über die Börse. Voll gut. Und das dritte ist, sorry. Das dritte ist, dass wir rationale Akteure haben. Die Ökonomen sprechen vom homo economicus, der schaut nur auf den Preis, der will nur seinen Gewinn maximieren und Gewinn ist für ihn Geld. Dem ist es völlig egal, ob der eine Strom, äh, Ente, einen grünen Kopf hat oder nicht, es ging um Enten, deshalb kauft er. Und das vierte, das letzte, wir brauchen vollkommene Transparenz. Jeder dieser Akteure auf dem Markt weiß alles. So wie er. Nun, das klappt an der Börse. Der Algorithmus, der das auflöst, weiß nicht ganz so viel wie er, aber er weiß fast alles. Denn alles, was ihn interessiert, sind der Preis und die Menge. Und daraus bestimmt er das perfekte Gleichgewicht. Wie macht er das? Ich weiß, wir sind Ingenieure, deshalb habe ich für euch zum Festhalten ein Koordinatensystem, bevor ich anfange, mit Würfeln zu bauen. Ja, soweit ist es gekommen, ich bin wieder bei Bauklötzen. Und jetzt habe ich eine Hand zu wenig. Als erstes sortieren wir unsere Käufer. Nach ihm... Ach nein, alles gut. Ich habe... Immer noch eine freie Hand. Sorry, wo war ich stehen geblieben? Wir sortieren die nach dem Preis. Wir sind Kapitalisten, wir gehen immer davon aus, wer das meiste zu zahlen bereit ist, macht das coolste Zeug daraus. Die machen wirklich keinen Scheiß. Dann haben wir ein paar, die zahlen ein bisschen weniger, aber die müssen immer noch dringend Strom kaufen und die da hinten haben sich schon überlegt, wann lohnt es sich, wann lohnt es sich nicht mehr. Dasselbe machen wir auch mit unseren Anbietern, aber andersrum, weil wir wollen ja billigen Strom haben. Wir sortieren die aussteigend. Wir haben ein paar, die bieten billigen Strom an. Ja, ah, es hält. Wir haben ein paar, die bieten nicht mehr ganz so billigen Strom an, aber es ist immer noch okay. Alles im Rahmen. Und wir haben ja so ein paar Kapitalistenschweine, die haben zwar Strom, aber die wollen da echt einen Shot dafür haben. Ganz, hey, bleibt stehen. So. Jetzt sehen wir, es gibt einen Bereich, da sind unsere Konsumenten bereit, sehr viel mehr zu zahlen und irgendwann sind sie nicht mehr bereit, das zu zahlen. Unser Gleichgewicht finden wir genau hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ansonsten müsst ihr näher rankommen. ist mega. Und die müssen noch 10 Sekunden stehen bleiben. Hier haben wir unser Marktgleichgewicht. Und ganz nebenbei habe ich euch die Merit Order untergejubelt. Denn das ist nichts anderes, als die Kraftwerke nach ihrem Preis zu sortieren. Und auf der Suche nach dem billigsten Preis fangen wir natürlich auch mit den billigsten Kraftwerken an. Und kommen nebenher auch noch zu einem effizienten Marktgleichgewicht. Effizient heißt, alle sind zufrieden oder glücklich. Dann schauen wir uns das an. Die beiden hier sind zufrieden. Preis passt. Er war zwar auch oder wäre glücklich gewesen, wenn er weniger zahlen müsste, aber naja. Alle hier drüben sind happy. Die wären bereits sehr viel mehr zu zahlen, als sie am Ende mussten. Und die Anbieter sind genauso happy. Die haben mehr bekommen, als sie unbedingt haben wollten. Super. Und auch die hier, für euch rechts, auf der anderen Seite sind zufrieden, denn frei nach lindner besser nicht handeln als falsch handeln. Besser keinen Strom verkaufen, als ihn mit Verlust verkaufen. Das Problem ist, wir haben jetzt zwar ein effizientes Marktgleichgewicht und der Wirtschaftsingenieur sagt euch, das ist voll gut. Es muss aber leider nichts darüber gesagt sein, aus diesem effizienten Marktgleichgewicht, ob das auch sozial funktioniert. Und ich glaube, wir sind uns einig, 500 bis 600 Euro die Megawattstunde funktionieren nicht lange. Wir müssen also irgendwie zu einem anderen Gleichgewicht kommen. Der naheliegendste Punkt wäre, wir schieben einfach mehr billige Erzeugung rein. Ich habe lange nach diesem Tisch gesucht. Weil ich genau das sehen wollte. Das Problem, an, das Problem an der ganzen Schose, wir können uns keine billigen Anbieter aus den Socken ziehen. Wenn wir das könnten, hätten wir das Problem nicht. Das ist jetzt wieder das Ding mit Lösungen für Probleme, die keiner hat. Aber wir sehen, wir haben hier schon mal den Preis gesenkt. Wir haben jetzt hier ein Gleichgewicht. Erster Schritt. Keine Socken, Kraftwerke in Socken. Wir müssen uns also auch diese Nachfragekurve angucken. Wir haben das heute schon gehört, Flexibilität. Wir müssen die irgendwie hinkriegen, dass es für die hier nicht mehr ganz so wichtig ist, jetzt ihren Strom zu kaufen. Denn nein, wie gesagt, ich bin Kapitalist, ich will niemanden abschalten, aber wenn Sie ihn nicht unbedingt kaufen müssen, denken Sie über den Preis nach. Ich wollte das eigentlich daneben sortieren, aber das klappt jetzt nicht. Deshalb nehme ich Sie nur weg, der Effekt ist derselbe. Für diese Stunde kaufen die hier nicht mehr zu diesem Preis. Das Problem an der ganzen Sache, wenn wir einfach nur unsere Nachfrage beliebig flexibilisieren, haben wir ein Problem, wenn die alle nach Marktpreisen, nach Marktsignalen synchronisiert sind. Ich darf Herrn Dr. Biermann zitieren, wir müssen auch die Netze ausbauen, sonst gibt uns diese marktgetriebene Flexibilität wirklich ein Problem in der ganzen Sache. Deshalb als letzter Punkt von mir, lasst uns diesen Netzausbau, den Ordnungsrahmen für den Netzausbau endlich mal hinkriegen, dass das klappt. Oder wir bauen mehr Kraftwerke, ich bin hoffen. Da damit, jetzt brauche ich wieder meinen Pointer, also das Dingens. Damit Merit wieder angenehm Preise für uns finden kann und sowas wie das hier, er will nicht, das da, es seht ihr jetzt wieder nicht, aber ihr seht, das ist weniger dunkel. Damit sowas keine Ausnahme mehr ist, das ist möglich, versprochen.